Ich begrüße Sie zum zweiten Vortrag in unserem Routing-Blog diesen Nachmittag. Der zweite Vortrag heißt Cadas Routing Plugin. Es geht um Cadas Alvireo, eine Kogis-Variante und Routing mit Valhalla. Und gehalten wird er von Andreas Jobst von der Firma Camp2Camp. Guten Tag. Und herzlich willkommen zu diesem Vortrag zum Thema Kadas Routing Plugin. Mein Name ist Andreas Jobst. Ich bin seit knapp über zwei Jahren bei Camp2Camp und arbeite dort vom Standort in München aus als Projektleiter. Bevor wir zum eigentlichen Vortrag kommen, ein kurzer Überblick. Camp2Camp gliedert sich in drei unterschiedliche Departments, Geospatial, Business und Infrastruktur. camp to camp gibt es seit äh, mittlerweile fast 20 Jahren. Äh, wir haben über 110 Mitarbeiter an fünf verschiedenen Standorten. Äh, heute geht es um die Entwicklung eines Plugins für das Offline-Routing. Ähm, dieses Projekt wurde beauftragt von Arma Swiss. Ähm, und wir haben zwei zentrale Komponenten. Wir haben das Desktop GIS und den Routing Engine. Ähm, was wir getan haben, war, ähm, den, den Plugin dazu zu entwickeln, der die Schnittstelle darstellt zwischen dem äh, Desktop GIS und dem Routing System. Ähm, das Desktop GIS äh, manche von Ihnen kennen es vielleicht, ist ähm, basiert auf Kugis, ähm, Cadas Albirero. Ähm, es ist stark vereinfacht, äh, hat äh, oben die, man sieht hier unten die, die, die Oberfläche, es hat äh, verschiedene Reiter, wo dann die einzelnen Funktionalitäten äh, drinnen stecken. Ähm, die, die aktuelle Version kann man auf GitHub sich äh, ansehen und auch äh, den Code herunterladen und 2.0.6 ist die aktuelle Version. Wir sind mittlerweile in Phase 2 des Projekts. In der ersten Phase vom letzten Jahr haben wir eben angefangen, den Routing-Plugin zu entwickeln. Die zentrale Funktionalität war, ein Routing von A nach B zu ermöglichen. Die Option, verschiedene Profile zu verwenden. Wegpunkte einzubinden, also nicht nur das Routing von A nach B, sondern auch äh, Zwischenziele ähm, angeben zu können. Und dann natürlich den Navigationsmodus selbst, wo man anhand von einem sich aktualisierenden GPS-Signal dann ähm, entlang einer vorgerechneten Route navigiert wird. Hierbei haben wir auch noch die Einbindung von Sperrzonen implementiert, für den Fall, dass bestimmte Zonen umfahren werden sollen. Und dazu noch die Berechnung von Isochronen und Isodistanzen. In Phase 2, da stecken wir gerade mitten drin, geht es um die Implementierung eines Patrouilliermodus. Und hierfür implementieren wir in den genutzten, äh, von uns genutzten Routing-Engine äh, eine Lösung für das Chinese-Postman-Problem. Eine kurze Übersicht über die Architektur. Ähm, es ist eben alles für den Offline-Betrieb gedacht, also im Navigationsmodus ist man Offline. Ähm, wenn man sich aber äh, äh, ins Internet einwählen kann, dann hat man die Möglichkeit, auf ein ArcGIS-Datenportal, das wird äh, von und bei Swiss Topo gehostet, äh, zuzugreifen und sich äh, äh, die Daten für den äh, Routing Engine äh, für eine bestimmte Region herunterzuladen. Hier drinnen sind wir dann im, im, im Offline-Betrieb. Äh, wir haben eben äh, Kadas, den Plugin. Die Eingabe-Parameter die Eingabe werden dann über die Comment-Line an den Offline-Routing-Engine weitergegeben und die berechnete Route kommt dann zurück an das CADAS. Hier steht es jetzt schon, ich werde später noch darauf eingehen, warum die Wahl auf diesen Routing-Engine gefallen ist, aber ja, also es handelt sich um Valhalla. Die, die, die Daten, wir haben keine speziellen Datenbanken aufgesetzt, die, die CADAS-Daten sind in ihrer Ordnerstruktur, Projektdaten sind wie QGIS-Projekte als QGZ-Dateien gespeichert, die Hintergrundkarten und Layer sind auch einfach gespeichert. Und äh, die, die Daten für den Routing Engine sind eben spezielle Teils, die in ihrer speziellen Ordnerstruktur dann auch lokal äh, angelegt sind. Die Auswahl auf dem Routing Engine äh, fiel auf Valhalla. Wir haben verschiedene äh, ähm, Anwendungen äh, angeschaut und äh, von Graphhopper über Open Root Service. Aber im, im, im Endeffekt äh, sind die Anforderungen von Valhalla abgedeckt worden. Äh, man hat verschiedene Profile zur Auswahl, unter anderem das, äh, das LKW-Profil. Ähm, die, die, die, die Teilstruktur ist sehr interessant, also die, die, die, die Graph-Daten, die für das Routing verwendet werden. Ähm, sind äh, gekachelt und dadurch hat man eine deutlich niedrigere Auslastung des, des Arbeitsspeichers. Ähm, Valhalla ist generell äh, ähm, bereit, äh, im, im Offline-Betrieb genutzt äh, zu werden und äh, äh, verfügt auch über einen Matrix-Dienst, was für eben unsere derzeitigen Arbeiten am Chinese Postman äh, wichtig war. Es gab natürlich einige Herausforderungen. Die Dokumentation in Valhalla ist teilweise etwas knapp gehalten. Es ist nicht unbedingt darauf ausgelegt, auf einer Windows-Maschine betrieben zu werden. Und deswegen hat es einige Zeit gebraucht, bis wir den... Valhalla-Installer für, für, für Windows äh, paketiert hat. Vielleicht äh, schon mal ähm, ähm, ein Überblick äh, über die einzelnen Funktionen. Ähm, äh, erstmal ähm, wählt man die, das Datenpaket für die gewünschte Region aus, hat eben hier Zugang auf das Swiss Topo Datenportal. Ähm, das befindet sich alles unter dem Reiter Navigation. Ähm, hat man dann Datensatz ausgewählt und installiert, kann man mit dem Routing beginnen. Äh, hier ist die, die Form, die wir dafür nutzen. Äh, also für klassisches äh, Routing von A nach B kann man entweder mit der direkten Interaktion in der Karte Start- und Endpunkte wählen oder man nutzt das Koordinatenfeld. Ähm, Fahrzeugtyp. Wir haben sowohl die schnellste als auch die kürzeste Route. Die Auswahl muss man auch noch treffen. Und ja, Wegpunkte kann man auch hinzufügen, analog zu dem Start, zum Start und zum Endpunkt. Und dann wird dieser Punkt in die Route eingebunden. Bei den Sperrzonen äh, hat man verschiedene Optionen, das ist hier unter Areas to uh, Avoid. Ähm, man kann ein eigenes Polygon zeichnen oder ein bestehendes äh, Polygon äh, aus dem Ebenenbaum Baum nehmen. Ähm, Multipolygone werden mittlerweile auch unterstützt, man kann also mehrere Sperrzonen haben und wenn diese gesetzt sind, wie in diesem Fall, dann wird eben eine Route um dieses Gebiet herum gerechnet. Wenn man mit der Route zufrieden ist, kann man in den Navigationsmodus gehen. Diese Screenshots sind noch aus einer alten Version, als wir noch nicht das Live-GPS-Signal eingebunden hatten im Kaders. Da musste man dann manuell den Punkt die Karte entlang verschieben. Um diesen äh, Navigationsmodus simulieren zu können. Äh, mittlerweile funktioniert aber die, die Anbindung ans GPS. Äh, das äh, erfolgt über die äh, GPS Connection Registry Klasse, ähm, über diese, über diese Kugis Klasse. Und von, äh, unterstützt auch von äh, Friends und GPS Gate Software die die äh, virtuelle CO, COM-Schnittstelle für uns aufbaut. So, ähm, befindet man sich also äh, zu weit weg vom Startpunkt, äh, kommt die Nachricht, man ist eben nicht auf der Route. Sobald man dann plus minus 10, 15 Meter auf der Route sich befindet, springt eben alles in den Navigationsmodus und man bekommt diese, die, die Anweisungen. Wenn man die, während man die, die, die, die Route entlang fährt. Das waren die, die zentralen Anforderungen. Dazu haben wir auch noch die Berechnung von Isochronen und iso implementiert. Hier ein Beispiel für Isochronen. Man setzt den Mittelpunkt, kann dann die Intervalle angeben, wieder den Fahrzeugtyp. Wenn man jetzt die, für denselben Punkt die ISO-Distanzen berechnet, sieht man äh, den Unterschied ja, und das Ergebnis für die ISO-Distanzen. Gut, ähm, Phase 2, ich habe vorher gesagt, äh, wir befinden uns gerade mitten in Phase 2. Es geht jetzt darum, diesen äh, Patrouillenmodus äh, zu implementieren, auch bekannt als Chinese Postman. Es hat viele Anwendungen. In diesem Fall geht es eben ganz klar darum, in einem bestimmten Gebiet das gesamte Wegnetz äh, abzufahren. Ähm, zurückgelegte Strecke und/oder Zeit sollen dabei äh, minimiert werden. Unten sieht man schon eine Patrouillenmodus. <lacht> äh, ein bekanntes Fallbeispiel äh, für, das, äh, für das Haus vom, vom Nikolaus, wo man eben keine Kante zweimal zeichnen oder ähm, ja, durchlaufen darf und trotzdem alle Punkte miteinander verbinden muss. Ähm, bei, dem, bei dem Chinese Postman Problem äh, gibt es verschiedenste Möglichkeiten. Es gibt einfache Fälle und kompliziertere Fälle. Wir haben gesagt, für diese Phase bleiben wir bei dem sogenannten Directed Graph. Das heißt, eine Kante kann nur in einer Richtung durchlaufen werden. Dann haben wir für den Directed Graph den, den einfachsten Fall, den sogenannten Balanced Graph, wo jeder Punkt über zwei Kanten verfügt. Also es geht eine Kante in einen Punkt hinein und eine andere aus dem Punkt hinaus. Start- und Endpunkt sind identisch und dann bekommen wir in diesem Beispiel, das über den hier holzer algorithmus gelöst werden kann, diese, diese Schleife, ja, wo man alle Kanten durchläuft und äh, am Schluss wieder am Startpunkt angelangt. Beim nicht idealen Graph, dem sogenannten äh, unbalanced Graph, äh, haben eben ein oder mehrere Punkte mehr als zwei Kanten. Das macht die Situation deutlich komplizierter. Ähm, und man, man durchläuft dann eine Reihe von äh, Algorithmen äh, und äh, ja, bekommt am Schluss. Dann eine Strecke vorgeschlagen, wie man diese ganzen Knotenpunkte äh, durchlaufen sollte. Ähm, in diesem Beispiel äh, hätten wir in Rot eine Möglichkeit, alle Kanten wären abgedeckt, ähm, aber wir sind nicht am, am, am Ende, sind wir nicht wieder am, am Startpunkt angekommen. Äh, wenn das jetzt eine Voraussetzung wäre, äh, stünden wir bei B und nicht bei A. Und äh, weil wir eben gesagt haben, dass die Kanten nur in einer Richtung durchlaufen werden können, äh, müssen wir in diesem Directed-Szenario äh, äh, dann eben diesen kleinen Umweg gehen. Ja, ähm, wie gesagt, wir, wir, wir stecken derzeit noch mittendrin in den Entwicklungen. Äh, wir haben die, die, die, die Datenstruktur äh, weitestgehend angepasst, dass wir vom Plugin nach Valhalla eine Anfrage stellen können und sind jetzt eben dabei, diesen den, den, den einfachen Fall zu implementieren für den Balanced Graph und dann im, im zweiten Fall auch den, den Unbalanced Graph. dann äh, bedanke ich mich für Ihre Aufmerksamkeit und stehe Ihnen sehr gerne für Fragen zur Verfügung. Hier haben wir noch ein paar nützliche Links. Ähm, einmal zum, äh, zum CADAS äh, Open Source Projekt, äh, zu dem äh, Routing Plugin ähm, von der Technischen Universität München gibt es eine sehr gute Animation zum Thema Chinese Postman und der Valhalla Code ist auch auf GitHub äh, frei zugänglich. Alles klar. Vielen Dank. Vielen Dank, Andreas Jobs, für diesen interessanten und auch lehrreichen Vortrag. Du hast noch deinen Kollegen Andrea Borgi mitgebracht, um Fragen zu beantworten. Es sind jetzt nicht so viele vom Publikum eingetroffen. Ähm, die sind vielleicht noch am Verdauern. Ich habe ein paar Fragen und zwar zuerst mal zu den Daten, die ihr verwendet. Ich habe OSM-Daten gelesen. Verwendet ihr ausschließlich OSM-Daten oder was fehlt da oder was musstet ihr ergänzen? Bis jetzt haben wir fast ausschließlich mit OpenStreetMap-Daten gearbeitet und das wird ihnen separat wird, werden davon eben die Routing-Daten berechnet. Wir waren in Zusammenarbeit mit der Firma GisOps und da wurde im Vorfeld schon ein, ein Tool entwickelt, das diese Datenpakete eben berechnet. Valhalla hat so ein, ein eigenes Datenformat. Es ist ähnlich wie Vector-Teils, Daten im, im Binärformat und die werden dann eben über diese... Schnittstelle zu dem ArcGIS-Portal, können die runtergeladen werden, wenn man sich eben dann mit den Geländelaptops laptops äh, verbindet ähm, und dann ähm, ist das so diese bekannte Datenstruktur ähm, mit äh, nach IDs, wo eben die, die einzelnen Teils liegen mit Ordnern und Unterordnern und äh, einer Konfigurationsdatei ähm, und die Hintergrundkarten, äh, im, Im Kadas, äh, die man sieht, äh, ja, sind auch, äh, meines Wissens nach, sind es immer noch OpenStreetMap. Äh, wir können aber von Swiss Topo auch andere Sachen, andere äh, Kartensätze, je nach Region einbinden. Danke, ja. Ähm, geht gerade ein bisschen fließend über in meine nächste Frage. Kannst du ein bisschen Unterschiede sagen zwischen Online-Offline-Routing? Was sind sie so die die Probleme die man hat oder die Unterschiede wenn man Offline Routing machen will im Gegensatz zu Online Routing was ja ich sage ich die meisten machen wenn sie irgendwo in einem Webbrowser auf den Routing Knopf drücken also das äh, ein das erste Problem ist vielleicht dass äh, man die die Datei lokal haben muss so da es gibt schon ein Speichern Problem manchmal äh. Was, was, gut ist mit, äh, mit Valalla, ist, dass die, die Kachel sind, also es ist auch PBF-Kachel, aber es ist keine echte, es ist keine Vektorteils, äh, wenn man denkt, Mapbox-Vektorteils, äh, es ist echt äh, PBF, aber nicht Vektorteils. Und sie sind ziemlich leicht, weil sie sind komprimierte Binaries. Und, ähm, und am Ende, das ist ziemlich äh, performant. Das Memory, so es, man braucht nicht so viel RAM, weil es ladet nur die, die Kachel, die er braucht, wenn, äh, wenn er äh, eine Route äh, berechnet. So, das ist ziemlich performant mit, äh, mit Valalla. Äh, das Problem, das wir hatten auf Windows, war, dass, äh, dass äh, normalerweise kann man Valalla als äh, HTTP Restful Endpoint benutzen, auch wenn man lokal arbeitet, aber nur auf Linux, weil das HTTP Endpoint ist ein Custom HTTP Endpoint, es ist nicht eine CGI Anwendung, man kann nicht mit Apache oder irgendein normales fast CGI Plugin das Servieren so, es war schwierig, das auf Windows zu, zu, zu bedienen. Und deswegen haben wir eine kleine Pull-Request gemacht, wo wir im, äh, als äh, Command Line äh, äh, Programm äh, Valala benutzen können. Und dann könnten wir das auch auf Windows machen. Da, das Problem mit Valala war nicht das Offline, weil es war mehr echt die, die Windows-Integration. Jetzt sind Fragen eingetroffen unter Essen. Ähm die eine Frage ist, so der Unterschied zu existierenden Lösungen wie Osmand oder B-Router, das heißt einfach so ein bisschen OSM-basierten Routing-Applikationen, könnt ihr dazu was sagen? Ja, man muss sagen, es war einfach eine Wahl. Wir haben verschiedene, verschiedene Lösungen ein bisschen ausprobiert und gewählt. Es es gab das Hauptproblem, war die, ich kenne nicht gut die andere, die andere Lösung, das Hauptproblem war die, die Matrix-Optimierung, Matrix, äh, die nicht im Graphhopper war. Sonst hätten wir vermutlich Graphhopper benutzt, weil es ist eine Java-Anwendung und äh, es war einfach auf äh, die Windows-Maschine vom, vom Arma-Suisse, das, äh, das zu haben. Aber, es war, aber die, die, die Matrix-Optimierung, die nicht in die Open-Source-Version von graf -Oper war, das war echt das, das Key. Die anderen haben nie, wir nicht 100% geschaut, weil es gab schon eine Voranalyse, die SwissTopo mit Arma schon gemacht hatten und sie hatten schon verschiedene andere Varianten aus der Liste genommen. Ja. Und ja. die ja. Matrix-Geschichte war eben entscheidend für diesen Patrouillier- Modus, wo wir wussten, dass es noch kommen wird. Und äh, klar, und, und dann haben wir uns für Valhalla entschieden. Es ist eben eine schwierige oder eine eben nicht so ausführliche Dokumentation bei Valhalla. Ähm, das macht es eine Herausforderung, aber ähm, es hat eben das Potenzial für solche umfangreicheren Zusatzfunktionen. Ja, und wenn, wenn man einmal, also der, der Kollege, der jetzt da sich damit am meisten beschäftigt hat, ist nicht ähm, jetzt hier dabei, aber wenn man einmal die Datenstruktur besser kennt äh, vom, vom Valhalla, dann ähm, kann man eben da schon gut so eine Erweiterung wie, die, wie das Chinese Postman Problem äh, äh, einbauen. Ja. Eine weitere Frage ist, auf welche Kugis-Version basiert, gerade das Albireo? Und meine Anschlussfrage wäre dann gleich, was würde es bedeuten, das im, im normalen Cookies zu verwenden, diese Lösung? Ist das aufwendig, das zu portieren? Oder äh, würde das ich, kann, ich kann beide antworten. Also die, äh, die aktuelle Version vom äh, Albireo benutzt, äh, aus meiner Wissen, äh, Cookies 3.10 als Basis und die nächste, die im nächsten, äh, Anfang nächstes Jahr kommt, wird auf 3.16 basiert sein. Äh, die Portage auf Cookies sollte nicht so äh, so schlimm sein, äh, weil alle die controller funktionalitäten diese sind ziemlich äh, standalone, wir benutzen nicht so viel. Wo, wo wir eine etwas ein bisschen mehr äh, Aufwand gibt, das wir benutzen im Moment, weil wir benutzen ein paar ähm, äh, Klassen vom CADAS, um äh, die Äquivalent vom Kugis Custom Layer, Custom Vector Layer zu haben, äh, weil CADAS implementiert seine eigene äh, Struktur. Es sollte nicht sehr äh, ein großes Aufwand sein, ein solches Portage zu machen, aber es ist sicher äh, einige Tage Arbeit. Ja. Aber es ist nichts, es sollte nichts, äh, man muss nicht alles neu schreiben. Ist jetzt aber nicht geplant so, aber der, der Code wird der Open Source sein, oder? Es ist schon Open Source. Ja, mhm. also ja, die, ja stimmt. Das, es, ist, es ist schon Open Source, aber es ist für, für Kadas im Moment gedacht. Also wenn es Interesse gibt, also es gibt auch ein Plugin vom äh, GisOps, der schon existiert auf, der ist ein komplett anderes äh, äh, Projekt. So das Code Basis ist echt nicht das Gleiche, äh, der schon existiert. Äh, ich Weiß nicht, ob ich das Link finde, ich werde das im, im Chat noch, noch, noch schreiben. So, es gibt schon ein Plugin für, für Valhalla, die Gizhops gemacht hat. Äh, es wurde vor ein paar Monaten äh, Open Sourced auf GitHub. Und da ist dann dieselbe Schnittstelle einfach quasi lokal, lokal Request gegen einen, im Gegensatz zu einem Remote Request auf dem Valhalla Server. Äh, ja, normalerweise ja, das ist das Normalfall mit, äh, mit Valhalla. Ja. Aber gut, ja, dann vielen Dank. Ich möchte noch ein bisschen, wir machen noch fünf Minuten Pause bis zum nächsten Vortrag. Ich danke Andreas Jobst und Andrea Borgi für die Erläuterungen und den interessanten Vortrag. Und hier geht es dann weiter um 15 Uhr wieder mit OpenStreetMap Routing.